Küsse von jedem Herz, Augen, der, die mir diesen B Döner empfohlen haben. Schön, dass ihr am Start zum neuen Format. Drei Städte, drei Döner. Wir fahren heute nach München, nach Karlsruhe, nach in eine Kleinstadt, auch Kleinstadt, jetzt am Start, haupt Kleinstadt. Kleinstadt gibt rein, gibt sogar ein extra Format noch dafür, wo ich nur Kleinstadtdöner esse, nach Stein. Wir werden den Lieblingsdöner von The Franklin testen. Wir werden in Karlsruhe tausende von Malen, also leicht übertrieben, aber ihr habt so oft reingeschrieben, Kebabi werden wir testen und ein Undercover-Agenten, Memory aus Stein. Das sind natürlich die Kronjuwelen der jeweiligen Städte, wir testen die besten Döner, deshalb erwarte ich wirklich heute unter Umständen den besten Döner und schreibt mir euer Kommentar rein für den besten Döner Deutschlands. Es gibt einen Gutschein zu gewinnen. So Und wir ballern jetzt los dahin. Ja und dann gucken wir mal, wer der König der drei Städte wird und unter Umständen der beste Döner Deutschlands. Habe die Ehre, Julian. Was geht? Was geht? Servus, <lacht> ja, <was> mein Lieber. Julian <lacht> zeigt mir seinen absolut Lieblingsdöner, die Top Nummer eins, das Gummistückfilet Filet von München. Ja Mann, auf jeden Fall, Digga. Also ja. für mich persönlich äh, Nummer eins München. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Denkst du, es ist sogar der beste Deutschlands? Erkennst du besseren? Ich glaube nicht, ne. Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ne? Ja, ich glaub, ich gesagt, nicht, ne? Ich schau einfach mal gleich mal die Auslage an, mein mhm. Lieber. Also, magst du Falafel oder magst du Fleisch? Ich mag auch Falafel, sehr gerne. Falafel sind ja auch Chocolysäure, sag ich dir. Ja, Wirklich, ja, die sind sehr, sehr geil. Okay, aber bei uns gibt es Döner kein Falafel, Leute. Wir werden mal direkt okay. in den Laden reinschauen. Okay. Geht dann gleich ins Auge, das sieht einfach anstrengend aus. Ja. Hier hast du frischen geilen Hummus, hier oben hast du leicht frittiertes Gemüse, was auch noch rein haben kannst. Hier hast du einen schönen Schafskäse und sowas, frische Zitronen, die werden auch reingepresst. Mmh. Das sieht sehr viel Versprechen aus Jürgen, ja. sehr viel Versprechen. Oh, und da ist auch schon hier Gemüse mit drin, ne? Gemüse eingearbeitet. Aber den macht ihr selber den Spieß? ne? Oh ja, nein. Nein, den macht ihr nicht selber? Ach so, also den kriegt ihr von der Firma. Okay, aber euren Kalbsstieß, macht ihr den selber? Wenn der Typ da ist, ja. ja. Ihr habt einen eigenen Fleischer, der das für euch macht? Ja, der ist ein bekannter von euch. Ein bekannter von euch. Die Butter oder was das? Ja, ja, Kräuterbutter ist es ja. Kräuterbutter. Ja genau. Ah, krass. Bei dem Brot machen die noch Kräuterbutter drauf. Kenne ich sonst eigentlich nur von Burgern, dass sie das Burgerband noch mal mit Kräuterbutter drauf. Aber das war Döner richtig geil. Also erstmal, was ich geil finde, eine Frage so für mich. Ich habe mich schon immer gefragt, Dönerlehnen, die auch Falafel haben, die haben ja oft auch Humus da. Ob das auch im Döner schmeckt? Und die machen mir das hier rein. Julian sagt, das schmeckt heftig. Ich mein, Humus äh? im Döner macht es einfach nochmal saftiger. Humus mit Fleisch ist halt auch eine geile Kombi, ja, muss man einfach ja. sagen. Kommt sehr, sehr nice. Also erstmal von der Optik so. Fleisch muss ich erstmal mal sagen, nochmal, das war eben nicht so ganz klar, Kalb kriegen die direkt vom befreundeten Schlachter aus der Region, das Hähnchen ist auch nicht so eine Massenproduktion, sondern es ist wirklich einer, der das auch hier in der Region extra für die herstellt. Wir haben Jalapenos drin, wir haben gebratenes Gemüse drin, also gefrittiertes, mit Jalapenos feiere ich sowieso sehr mit der Kombi jetzt mit Hummus einfach gespannt. Oregano haben die noch drüber gemacht. Ich sage auch, die Comic nimmt es mal mit los. Ihr habt gleich ein ganz anderes Geschmackserlebnis als ein Standarddöner, weil durch diesen Humus. Ich möchte jetzt nicht sagen dieses dumpfe, weil ich das Negativ anhöre. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber das ist einfach eine ganz andere Komponente, die man im Döner nicht kennt. Und Ich habe direkt auch dieses Organo und dazu dieses, äh, die Tralopendul, hier auch eine Säure gibt und diese Schärfe direkt, was sie am Anfang sofort aufhält. Das Ding ist wirklich finde ich wie eine Achterbahn Angeschmack. Und das ist finde ich ein Döner für Menschen, die schon viel Döner probiert haben. Die, die Leute normal nee, nicht schon wieder Bock auf Döner, immer das ja. Gleiche. So, die ja. müssen wir das hier fetzen. Ja. Brot finde ich ja, geil, dass ja leicht mit der, mit hm. der Butter angedingst. Ja man merkt das mit der Butter. Das hat das Feeling auch, wenn ich Brot zu Hause in der Pfanne mache. Zum Beispiel auch so indisches Brot, das man mit Butter einfette. Ein das hat genau diesen Style, genau diesen Beigeschmack, diesen buttrigen, leck, leckeren Beigeschmack. Also, ihr müsst auf jeden Fall Holle abonnieren. Der Meister aller Klassen betet gerade den Müllgott an. So, Eminem, jetzt möchte ich mal ein Double Time hier sehen. Der Double Time kommt am Ende des Videos. Wir gehen jetzt erstmal wieder los, testen den letzten Döner. Jürgen, für dich ist auch Schicht im Schacht. Bewertung mit dir zusammen am Ende des Videos. Okay. Und ähm, ja, wir gehen jetzt erstmal los. Wir sehen uns am Ende des Videos bei, mit der Bewertung mit Jürgen. Ganz nebenbei Unbezahlte Empfehlung für den guten Jochen Danke für die gute Abendlektüre Ich sag's euch Wer sich für mein interessiert, das ist ein heftiges Buch. Äh, Spiegel Bestseller Platz 8, glaube ich, jetzt sogar. Ja, kann ich euch empfehlen. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Döner. Also, wir sind bei Kebabi am Start. Auch, glaube ich, Leute, seit 100 Jahren habt ihr mir das empfohlen. Kebabi in Karlsruhe. Ich habe schon mal reingelinzt. Ich kann drehen. Sieht special aus. Burger-ähnliches Dönerbrot. Ganz special. Rein optisch sticht es raus aus dem Standardkreis. Wir gucken, es ist eine Riesenschlange, aber ich kann natürlich auf VIP-Basis mich ein bisschen vordrängeln. muss man sagen kann der feinkostüne aus ja. wolfsburg muss ich sagen nicht wirklich mal einpacken so von der auswahl ne? die haben da ja auch Walnüsse und und und, aber hier hast du eine auswahl das ist subway hoch 5 also du kannst du hier, hier alles drauf machen also wir haben den chef hier am start ich sehe direkt erster eindruck von mir ich suche immer nach dem was besonders ist ne? was ist das für heftiges brot Sei wir ganz ehrlich wir machen alle alle sieben minuten frisch alle sieben minuten macht er es frisch Direkt frisch rein. Ne? Direkt frisch, genau. Habt ihr selber das Rezept ausgedacht? Alles klar, alles selber. Ja. Fleisch Macht ihr das selber, das Fleisch? Ja, Alles selber. Alles was du hier siehst, ja. Ja, alles was du hier siehst, ist ja. alles selber eigentlich. Mach dir das vom Fleischer das herstellen. Alles selber. Oder? Alles selber. Oh. Ah. Alles selber. Okay, das musst du aber nochmal genauer erläutern, weil das Schummeln ah. manche. Ne? Dann nehme ich dich ins Kreuz. Habt ihr ein eigenes. Wir haben eine eigene Produktion. Eigene Produktion ja. Eine Produktion, das heißt, wir produzieren nur von uns selber. Ah, okay. Das ist Hochrippe vom Kalb. Hochrippe ist vom Kalb, ja. Das wird aber auch gleich rausschmecken. Oh, ja. Ja. Ich möchte einfach mal, dass du das Fleisch mal pur probierst. Okay. Ja? Also Fleisch auch vom Döner, das zupft man einmal runter. Das probiert man, guckt, wie das schmeckt. Das ist damals wie bei Pamphylia, da war so rein vom Fleisch ist Bisher das absolute Nonfus Ultra. Guckt euch hier schon mal an. Sag ich sage euch nur so, dass das hat Potenzial. Ist. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das im Döner schmeckt. Was habt ihr hier alles für tausend Zutaten? Also, wir machen das ja schon über 50 Jahre. Beziehungsweise mein Vater. Mhm. Das ist dein Vater. Genau. Ja. Wir möchten Leute nicht mehr festlegen mit vier oder fünf Zutaten. Zutaten. Ja. Was ich meine, so Rotkraut, Weißkraut hier. Weißt du, diese gestreckten Mayo-Suchen, ja, was ja, wir ja. alle haben. Ja. Ihr habt hier über 50 Zutaten. Es kostet keinen Aufpreis. Ihr könnt das jetzt so zusammenstellen, ja, wie ihr wollt. Es kostet immer 6 Euro. Geil. Und das egal wird. was man will, alles kann man drauf? Egal was. Wir haben angefangen von ja. einem Zucchini, ein Gemüse, Es ist egal was. wir Es kostet immer... Vielleicht. Aber guck das mal, das aus, wenn man das als Gericht hier kaufen. Bei anderen Dönerläden ist das ein Gericht, kaufst ja. du, kriegst du auf dem ja. Teller, ja. zahlst 5-6 Euro, hier kriegst du auch einen Döner mit auf drauf. Döner. Ja. Und dann stelle ich jetzt was Geiles zusammen. Ja. Da weiß ich echt gar nicht, weil es ist das erste Mal, dass ich das so sehe, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Da muss ich ein bisschen auf deine Empfehlung um pochen. Also auf jeden Fall wenig Soßen, definitiv. Deswegen werde ich jetzt was zusammenstellen. Gerne. Und probier probieren wir mal. Ich würde mir den Weg ganz genug. Machen wir fertig, Ich bin gespannt. Ist ganz böse. Gutes Zeichen auch wieder. Alte Leute gehen da essen. Das ist für mich immer. Die gucken noch ein bisschen mehr aufs Essen. Die wissen, was gut ist. Ich bin so heiß auf diesen Döner. Der sieht einfach mal so krass heftig aus. Ich sage es euch, ich kann es nur jedem empfehlen. Diese Jalapenos, die kenne ich nur von meinem bisher besten Chili-Cheeseburger. Das Video verlinke ich euch am Schluss. Nackige Chili, schöne Schärfe. Da drin das Fleisch einzigartig. Ist ein bisschen eine Täuschung. Ihr denkt beinahe, ihr habt da äh, Hackfleisch-Spieß von der Konsistenz, weil so weich ein bisschen ist. Richtig weich, weich und lecker. Aber ihr habt Schichtfleisch. Einfach mal Schichtfleisch, was butterzart ist. Das ist füreinander geschaffen. Als hätte Gott am ersten Tag gesagt, am Montag schaffe ich die Erde. Am Dienstag dieses Brot. Das Brot putrig, süß, wie so ein Brioche-Brötchen. Wie ihr am Anfang gesagt habt, Burger-Style. Fleisch, was auch, als hätte es in Butter gewälzt. Da kommt diese Soße hinten rum. Nicht beschreib nicht, da fehlen mir die Worte. Ich küsse von jedem Herz, Augen, die mit diesem Döner empfohlen haben. Schmeckt der schmeckt, ich schwöre es heftig. Die Jungs fragen mich eben von der Polizei. Der äh, fragt mich, ob der Kebab schmeckt. Und ich muss euch sagen, Männer, das ist der Heftigste. Also na, das darf ich noch nicht sagen, aber er ist heftig. Ja, ich danke euch, na, schönen Gut Dienst auch, noch. Ja. Ciao, ciao. So werden die Jungs von der Polizei feiern den Döner. Diese Abstimmung, dieser Soße, die einfach seinesgleichen sucht. Diese sahnigen jantur ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Wartet aufs Ende vom Video, ihr kriegt meine Bewertung. Wartet ab. Salam so, wir sind bei Memoli am Start. Danke auch nochmal für die Instagram-Hilfe. Ich habe mir ja auch noch bei Instagram-Hilfe gesucht. Wir sind in Stein. Das ist äh, eine Kleinstadt, die, also das direkt neben Nürnberg. Ich habe mich dafür entschieden, weil maximal viele Kommentare dazu waren. Und ja, das war mir denn wichtiger, als es direkt in Nürnberg zu machen. Also wir sind am Start, wir können drehen. Danke an die Instagram-Community, die hat hier direkt Bescheid gesagt nach der Umfrage, also wir sind herzlich Willkommen. Hier haben wir die netten Damen und Herren. Hallöchen. Hallo. Ihr habt eben schon gesagt, ihr habt hier nur Hähnchen, weil in Stein wollen die nur Hähnchen, ne? Ja, wir haben halt wie gesagt einige Aus ausprobiert, ja. Hat nicht in Kauf. Kann man sagen, ist es ein Standarddöner oder ist das anders als Standard bei euch? Das ist, der Standard ist ein Standarddöner. Ist ja. Standarddöner, okay. Ja. Aber halt jeder hat seinen eigenen Gewürzen, seinen eigenen Geschmack. Okay, die hat auch eure eigenen Gewürze? Ja, klar. Also meine persönliche Meinung, wenn man nicht genau weiß, ob der Kalbspieß gut schmeckt, weil er ein bisschen nicht so koscher vorkommt, dann nimmt man wie ich und die Wahrscheinlichkeit, dass es wenigstens gut schmeckt, ist höher. Also schon ziemlich spät, deshalb hier nicht mehr so viel am Start. ansprechend. Schön noch selbstgemachte Paste da drin Die ist selbst mariniert, selbstgemacht. Lauter Aussage der Dame halt Standard, aber individuell Standard. Sagen wir erstmal so, was du an diesem Döner machen kannst, hast du richtig gemacht. Du hast ein krosses Brot, du hast eine schöne scharfe Soße drin, hast ein knuspriges Fleisch. Wirklich, da, das sind so die Basics, die oft schon falsch gemacht werden. Die hast du auf jeden Fall schon mal perfektioniert. Also fahr, fahrt sie zu Memoli erstmal sehr sympathisch, Leute. Memoli äh, ist ein Döner, wo jeder, der in diesen Döner geht, wird zufriedengestellt, kriegt einen leckeren Döner und bei dieser diesem ganzen riesen Angebot an Döner, wo man oft Mist kriegt, geht man in diesen Döner rein und kriegt einen leckeren Döner. Der einfach, wie sie sagt, Standard, aber das den Standard gut gemacht. Für den du vielleicht keine 50, 100 Kilometer fahren würdest, weil fürs Top oben langt es nicht. 7,5 Punkte würde ich geben. Kann man, äh, ah, Scheiße auf. So äh, 7,5 von 10. Wir gehen zum nächsten Bewertung. Also lieber Julian, an Ort und stelle die Bewertung für dich. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, das ist der beste Hähnchendöner, den ich bisher gegessen habe. Bei mir, ich mag einfach Kalb lieber, deshalb kann er nicht ganz zu den Top-Dönern gehören. Da Scheiße. müssen wir nächstes Mal den Kalb essen. Aber von den Hähnchendönern ist er der beste. den Ich gestern mit 8,9 von 10. Ich dir. Hähnchen habe ich noch nie so gut bewertet. Krass. Ja, Einfach weil das Brot auch ganz brutal ist, diese Butternote dabei. Das ist einfach ein, ein Feuerwerk an Geschmäckern. Hier ist was, hier das Entdeckungsreise. Ja, Mann. Und ja, da, da bei dem Döner kann man einfach nur sagen: selber probieren. Danke, Jürgen, für die gerne, Empfehlung. Gerne. Das freut mich. Ja, und auch bei diesem Video abonniert mir den Namen. <lacht> <Video an. lacht> Ich habe ich hab, ich hab fünf Stunden Zeit geopfert, um fünfmal gesagt zu bekommen, Abonniert diesen Julian. Und jetzt gehen wir zu Kebabie nochmal zur Abschlussbewertung. Und zu der Bewertung von Kebabie von zu Hause, aufgrund dessen, dass es wirklich für mich, ich muss es im Nachhinein aufnehmen, weil es einfach so eine schwierige Bewertung für mich war. Ihr habt alle recht, es ist ein absoluter Top-Döner. So, so viel kann ich euch schon mal sagen. Das Brot war, wie ich finde, glaube ich, das beste Brot, was ich bisher gegessen habe. Die Soßen waren, würde ich jetzt auch behaupten, die besten Soßen, die ich bisher gegessen habe. Das einzige, wo ich sagen würde, da ist es noch nicht ganz auf dem Level, wie bei meinem Top-Dönern ganz oben, ist das Fleisch. Das Fleisch wird noch ein bisschen besser gehen. Aber Bro, diese Süße, diese Soßen, diese Auswahl an den ganzen Gemüsen, ist es krank gewesen. Es gibt aufgrund vom Fleisch, in Anführungsstrichen, das immer noch sehr gut war, sehr, sehr gut, aber trotzdem nur eine 8,9 Punkte. Danke euch fürs Zuschauen. Macht auch gerne die Glocke an, die Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video an Start kommt. Das würde mich freuen. Aber ein Kommentar und einen Daumen oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und schreibt mir auch, wie ihr dieses Format eine drei Stück 3 Döner. Und bis zum nächsten Mal.